Grüß euch bei Natürlich Gekocht. Ich bin unterwegs kulinarisch rund um den Wolfgangsee und eins kann ich schon verraten: der Fisch hier wird auch roh verspeist. hat heute auch wieder Challenge für mich. Heute, Markus, sollst du die Kräuter mal selber sammeln. Und das vielleicht sogar auf der Alm. Und da findest du ganz bestimmt da den Wiesenthymian, den Rotklee und wenn du Glück hast, auch noch ein paar Hollerblüten. Und all das sollst du heute in deine Gerichte einbauen. Und von mir kriegst du nur die Kapuzinerkresse. Super, Kapuzinerkresse. Das passt eigentlich glaube ich schon richtig gut zu unserem ersten Stopp, nämlich Seesushi, da am Wolfgangsee, da kommt nur frischer Fisch auf den Tisch. Und aus der kennt könnte man uns einen Versabe-Ersatz machen. Hallo Dominik. bin hey. die Markus, hallo. Schau, ich habe uns ein bisschen ja, Kapuzinerkresse mitgebracht. Da können wir vielleicht ein bisschen wasabi okay, ja. machen. Super, was hast denn du schon alles vorbereitet? Ja, eigentlich alles. Ich bin schon seit drei Stunden da. Sehr <lacht> ähm, wie gesagt, beim Sushi ist ein Großteil, das weißt du natürlich, äh, Vorbereitung von der Arbeit. Das Wichtigste beim äh, Sushi ist und bleibt der Reis für. Denken immer, das ist der Fisch, aber es ist der Reis. Wenn der nicht passt, dann ist alles, was man sonst macht, eigentlich schade. Und ich habe mit einem Japaner mal geredet und der hat zu mir gesagt, äh, wann der Reis nicht passt, dann ist der Fisch nichts mehr wert und deswegen legen wir da wahnsinnig viel Wert darauf, dass der passt, dass der immer zum Beispiel jetzt halb lauwarm ist, Das wird nicht kalt sein. Wir verwenden jeden Reis nur einmal und aus ja. dem anderen machen wir dann Fried Rice oder Personalessen, was natürlich auch nochmal sehr gut ist. Ja, ja. Wir machen den sehr traditionell japanisch, man sieht es auch im Hangiri. Mhm. Ist uns ganz wichtig, ich möchte da gar nicht irgendwie neuartige Sachen probieren, weil es einfach klassisch und eine alte Tradition ist, die erst so bleiben soll. Dann natürlich äh, ja, das zweite Fisch. Ähm, wir haben halt da ein absolut Top-Qualität aus Sea Saibling. Ein relativ großes Stück. Wir haben den jetzt schon ich mal, drei Tage durch unseren Reinheitsprozess, und so nennen wir das bei uns, gehen lassen, so dass er Sushi tauglich ist. Ähm, ist ja nicht so, dass man den fängt und dann wird er sofort genau. essfertig gemacht. Warum ist der Heimische für dich da so wichtig? Ich war lange Zeit weg von der Horn und habe mir einiges angeschaut und ich hab gesehen habe auch mit Sachen gearbeitet. Und bin dann gekommen und ich hab ich habe damals schon einiges an Sushi-Experience gehabt und habe mir das dann gedacht, habe mir einen Freund von mir vorgeschlagen, du schau her, äh, lass uns das, ich mache mal Sushi für uns aus dem Seefisch. Und der hat dann zu mir wirklich schockiert, gesagt, nein, also er kann sich das überhaupt nicht vorstellen, das ist ja grausig, also das ist ja, wie kann man mit einem Seefisch essen? Und dann haben wir mir gedacht, das gibt es doch nicht. Und das meine ich gar nicht besser, aber dass dieses Bewusstsein bei uns nicht da ist, nicht einmal für das Wasser an sich, ja. da geht es auch viel um Wasser bei dem ganzen Thema. Der andere Zugang, und das war dann die Schwache natürlich, das Pragmatische sage ich mal, ähm, wie machen wir das jetzt? Also es ist natürlich schon ein Seefisch sehr anders als ein Fisch aus dem Meer. Von der Fettstruktur her, er ist filigraner, ähm, egal wie groß er ist, jeder Fisch ist anders, es ist nie dasselbe. Ähm, und deswegen ist ja dieses Handwerk Sushi machen an sich so interessant, kreativ und trotzdem ist aber auch so klar in sich und das taugt mir einfach an dem Ganzen. Ihr werdet den Fisch ganz kurz auf unser Ort schneiden. Die Japaner machen das meistens ein bisschen anders, ähm, kommt aber natürlich immer auf den Fisch und auf den Sushikoch an sich her. Ja, das muss man einfach dazu sagen. Ähm, die meisten Japaner schneiden ähm, das Nigiri, zum Beispiel, diesen klassischen Nigiri-Schnitt oder auch sashimi schnitt mit der Schwimmrichtung des Fisches. Wir schneiden es gegen die Richtung. Das heißt, mit der Schwimmrichtung wäre natürlich so. Ich schneide jetzt gegen die Schwingrichtung, dadurch hält das Ganze ein bisschen besser zusammen. Wir haben ein schön kompaktes Nigiri. Ja, die Schneidetechniken sind natürlich wirklich äh, vor allem am Anfang äh, für mich ein großes Thema gewesen, ein großes Problem auch gewesen. Man hat sich da wirklich viel damit beschäftigen müssen, das haben wir auch gemacht. Und dann werden wir jetzt einfach mal bearbeiten: einmal ein Nigiri machen bzw. ein paar Roles machen. Nichts Besonderes, aber ich sage immer, die Besonderheit in dem Ganzen an Sushi an sich liegt in der Einfachheit und deswegen soll es genau so sein. Genau. Super. Ich würde aber sagen, vielleicht starten wir als erstes noch mit unserem Wasabi-Ersatz aus der Kapuzinerkresse. Gut, dann steht nicht so lang. Und zwar würde ich das gerne so machen, dass wir uns die Kapuzinerkresse jetzt im Mörser ganz fein mörsern. Dann tun wir die mit ein bisschen Salz und Pfeffer abschmecken, weil die hat ja von Haus aus schon eine wunderbare Schärfe. Vor allem die großen Blätter sind schon mhm. sehr intensiv scharf und natürlich ein toller Wasabi-Ersatz, finde ich. Und äh, schmecken das noch ein bisschen ab mit einem Reisessig, damit wir man ein bisschen Säure noch reinkriegen. Und äh, als abschließendes Highlight geben wir noch ein bisschen Sesamöl dazu. Die Kapuzinerkresse gehört zu den Kapuzinerkressegewächsen. Sie kommt ursprünglich aus Südamerika und ist eine einjährige Pflanze. In allen Teilen der Kapuzinerkresse ist ein natürliches Antibiotikum enthalten. Dieses Antibiotikum vermindert das Vermehren der Bakterien. Allgemein hat das Antibiotikum die Wirkung, dass es Organismen zerstört. Bei der Kapuzinerkresse jedoch wird das Darmmilieu nicht zerstört, also die Darmflora bleibt erhalten. Das natürliche Antibiotikum ist in den ätherischen Ölen enthalten, das beim Verzehr frei wird. Bei der Ausscheidung über die Atemwege, über den Harnweg oder über den Darm, da entfaltet es dann seine Wirkung. Somit wirkt es auf Atemwegserkrankungen, bei Bronchitis, bei Mandelentzündungen, bei Husten, bei Schnupfen, aber auch bei Harnwegsinfekten oder Nierenleiden. Auf unsere Magen- und Darmschleimhaut wirkt es regenerierend und für ältere Menschen wirkt sie superkräftigend. Aber ein zu viel an Verzehr von der Kapuzinerkresse ist auch nicht optimal, weil es dann die Schleimhäute reizen kann. Die Kapuzinerkresse hat aber auch noch ganz andere tolle Wirkstoffe wie Schwefel, Enzyme, Vitamin C und Mineralstoffe. Man kann die Blätter und die Blüten der Kapuzinerkresse verwenden. Man kann sie in Gemüse, Salat und Aufstriche verwenden. Die Blüten, mit denen kann man ganz einen ganz tollen, färbigen Essig herstellen. Und aus den Knospen, die kann man in Essig einlegen und einen Kapernersatz machen. Du hast also ein ganz interessantes Gemüse liegen da. Ja, ist natürlich äh, beim Sushi ein äh, super. Super wichtig und wieder immer interessanter Gemüse an sich. Ich bin ein totaler Fan von vegetarischen Sushi. Mhm. Was ich da jetzt habe, ist was ganz was Cooles. Das ist das nennt sich Red Russian Kale. Ist eigentlich eine Grünkohlart und das ja. Coole ist, dass die das auch sehr kennt. Das machen zwar okay. Freunde von uns. Ähm, auf ganz einer kleinen Bio-Fläche, ganz normal, ohne großen Ding. Wir haben da persönlichen Kontakt. Wenn es was haben, dann bringen sie es und wenn nicht, dann nicht. Und das ja. ist voll wichtig heute. Ich finde das super cool. Und ähm, ich glaube, aus dem entstehen einfach äh, schöne Produkte am Ende. Ja. Wir machen jetzt ein ganz ein klassisches Nigeria mal. Ähm, ich bin ein großer Fan davon. Ähm, wenig Reis und viel Fisch. Für mich ist das wahnsinnig wichtig, dass äh, vor allem der Fisch im Vordergrund steht und der Reis ist sozusagen unterstützt das Ganze. Und du tust jetzt da jetzt ein bisschen Kapuzinerkresse drunter? Genau, die haben wir da drunter. Ähm, machen wir traditionell eben mit Wasabi, aber ich finde es eigentlich ganz eine coole Idee, was wir jetzt gemacht haben. So, und jetzt machen wir eben nur klassische California Roll. Dann Reis müssen wir mal ganz mit Liebe behandeln. Das hört sich immer so witzig an, aber es ist so. Der Reis darf einfach nicht zerdrückt werden. Das ist ganz, ganz wichtig beim Sushi. Das sollte alles nicht so, so viel sein. Das ist ganz wichtig. Also, ich bin kein Fan von solchen riesen Sushi-Rolls, die was man im Mund fast nicht kauen kann, weil immer ein Stück so groß ist. Ähm, dazu ein bisschen Gurke. Jetzt haben wir sozusagen unseren Rolling ähm, Und da geben wir jetzt unser Stück Seibling drauf, das wir eben vorher heruntergeschnitten haben. Den legen wir da jetzt einfach drauf. Perfektes Stück. Wir dann das Ganze nochmal mit einer Maki-Su in Form bringen, schön machen. Ästhetik ist ein wichtiger Teil von Sushi. Und dann können wir das Ganze auch schon schneiden und anrichten. So, und zu guter Letzt nur die Kapuzinerkresseblüte als Topping, damit wir das ganze Produkt verwendet haben und wir haben ein wunderschönes Sushi-Menü. Schaut spitze aus. Und jetzt bauen wir noch ganz geschwind die Fotos für die Bediener. Und jetzt können wir es gleich verkosten, oder? schreiben mir drauf. Eine Energiespartipp tipp habe ich noch für euch. In Zukunft macht es einfach richtig für Sushi, weil da braucht es gleich gar keine Energie. <lacht> aber das ist einfach so gut. Super. Wirklich, das ist wirklich gut. Und man schmeckt da wirklich die Papuzinegröße. Kann man eigentlich nicht durch, aber es ist echt interessant. Super. Und nach der Stärkung schauen wir jetzt nach auf die Alm und da kommen wir am besten hin mit dem Schiff und dann zu Fuß. Perfektes Wanderwetter haben wir heute und wir schauen jetzt noch zu Martin auf die Hütten und mit dem werden wir ein bisschen Kräuter sammeln. Hallo Christi, servus, servus Martin. Du brauchst ein paar, paar Ketteln. Ja. Was hast du denn da herum, also bei dir? Ja, wie war mit dem Klee zum Beispiel? Rotklee. Ja, hm, schaut gut aus. Den gab es da schon jede Menge, den kann man super hinnehmen. Der Rotklee gehört zu den Hülsenfrüchtlern und zur Unterfamilie der Schmetterlingsblütlern. Der Blütenstand ist mit zygomorphen Blüten. Und nicht nur das Weidevieh liebt den Klee, auch Bienen, Hummeln und Schmetterlinge mögen am. Es gibt da ganz viel Magisches über zum zu sagen, vor allem über den Klee mit mehr als drei Blättern. So bringt der vierblättrige Klee Glück und wenn man ihn auf Reisen in die Kleidung einnäht, so schützt er uns vor Unglück. Der Klee hat ganz viele tolle Inhaltsstoffe. Er hat Vitamine, Mineralstoffe, blutverdünnende Substanzen und pflanzliche Hormone. Diese Phytohormone sind den Hormonen des menschlichen Körpers sehr ähnlich. Und so weist auch die Wissenschaft immer wieder darauf hin, wenn der Östrogenspiegel sinkt, dass man diese Pflanzenhormone anwenden kann. Und davon hat der Rotklee reichlich. Und zum Beispiel wirkt er auch im späteren Alter, wenn der Knochenabbau stattfindet oder erstärkt das Wohlbefinden bei Wechselbeschwerden. In der Volksheilkunde sagt man ihm nach, dass er blutreinigend wirkt und entzündungshemmend. Man kann ihn äußerlich und innerlich bei Psoriasis oder bei Ekzemen anwenden. Man kann aus den frischen oder getrockneten Blüten Tee zubereiten, an starken Teesud und Kompressen auflegen. Man kann aber auch den Rotklee in Öl ansetzen und dann mit diesem Ölauszug eine faltenreduzierende Salbe herstellen. Man kann diese süßen Blüten und diese frischen, kleinen Blätter für Salate, für Aufstriche und für Gemüse verwenden. Und so kann er eigentlich im Sommer fast täglich in unserem Speiseplan am Platz einnehmen. Und äh, was gibts da oben sonst noch so? Mal, okay. mal alles mögliche. haben wir da, einen Thymian haben wir da. Wie ist ein Thymian? Ja, genau. Der Wiesenthymian oder Feldthymian wird bei uns Quendel genannt und er ist der kleine Bruder vom Thymian. Der Thymian, der ist im Mittelmeer heimisch und der Quendel ist bei uns heimisch. Beide kennen zur Gattung der Lippenblütengewächse und beide sind in der Heilanwendung gleich. Allerdings hat der Thymian ein bisschen einen höheren Gehalt an ätherischen Ölen. Die ätherischen Öle, die im Quendel enthalten sind, sind Thymol Pinene und Carvacol. Aber er hat auch noch ganz andere tolle Inhaltsstoffe, wie Gerbstoffe, Bitterstoffe und Mineralstoffe. Der Thymian ist ganz toll bei Atemwegsinfekten oder bei Bronchitis, bei Lungenerkrankungen, bei Husten, bei Schnupfen. Aber er ist ein absolutes Nervenmittel bei Melancholie oder wenn man zu Schlafstörungen neigt, kann man ihn anwenden. Er ist aber ein absolutes Frauenkraut. Das heißt, zur Geburtsvorbereitung wird er gern verwendet oder auch bei Wechselbeschwerden. Der Geruch des frisch zerquetschten Thymians der wirkt gegen Kopfschmerzen. Den Quendel kann man getrocknet oder auch frisch verwenden. Für Tee, für starke Aufgüsse, als Kompressen, als Sitzbad, als Vollbad oder ganz einfach als Würzkraut. Und da schmeckt er super zu Händel, Fischgerichte, Wild, Gemüse und Kartoffelgerichte. Und gleichzeitig regt er dabei noch unsere Verdauung an. Was machst du mit dem Wiesentümer? Du innen zum Beispiel her und in mein Pesto rein. Okay. Und das Pesto kannst du dann vielfältig hernehmen, entweder das Knell drauf oder zum Beispiel in einem Burger rein. Ah super, das klingt gut. Da kann man richtig gute Sachen machen. Und was gibt es besser als wenn das Kreidel direkt vor der Tier wächst? Das ist echt schön, oder? Ja. Da haben wir einen Holler. Mhm. Ja, wunderbar, da nehmen wir uns gleich mit, oder? Der Holler, der gehört zu den Moschusgewächsen. Und unsere Vorfahren, so zwei Generationen vor uns, die haben den sehr ehrfurchtsvoll behandelt. Und so ist fast vor jedem Bauernhof ein Hollerbusch gestanden. Man hat den auch nicht geschnitten, denn im Holler, da wohnte ja die gut gesonnene Göttin Frau Holle drinnen. Er ist auch eine Zeigerpflanze. Das heißt, wenn die sommerlichen Blüten blühen und der frische Duft ist, dann ist es ein Zeiger für den Frühsommer. Wenn er die Früchte trägt, ist es ein Zeiger für den Beginn des Frühherbstes. Die Blüten haben ganz viel Flavonoide enthalten. Kaliumsalze, Schleimstoffe und ätherische Öle. Diese Inhaltsstoffe wirken schweißtreibend, blutreinigend und harntreibend. Schon beim Aufkeimen von einem Infekt kann man gleich mal eine Tasse Hollerblütentee trinken. Man kann die Hollerblüten frisch verwenden oder auch getrocknet. Ich verwende es zum Beispiel am allerliebsten einfach frisch in ein Wasser rein, Zitrone aufgeschnitten dazu und dann hat man ein herrliches Sommerwasser. Man kann Sirupe draus machen, Liköre in Schnaps einlegen, ausbacken, als Cremes verwenden für Desserts oder auch in Essig ansetzen. Den Holler kann man auch in Öl ansetzen. Dieses Öl, wenn man das dann auf der Haut aufträgt, wirkt reizlindernd und gegen Sonnenbrand. Man soll die Blüten ja an trockenen Tagen ernten, es soll auch die Tage davor nicht geregnet haben und man soll sie dann auch nicht waschen. In den grünen Teilen des Hollers ist ein Wirkstoff enthalten, und zwar das Glycosid Sambonigrin, das Blausäure freisetzt, das wiederum Erbrechen und Durchfall fördert, also wirklich nur die Blüten verwenden. Es gibt nur einen Verwandten beim Holler, bzw. einen Strauch, mit dem man leicht verwechseln kann, und zwar der Zwergholler, und der ist giftig. Man kann ihn aber ganz gut erkennen, er hat nämlich einen sehr unangenehmen Duft. Für Was nimmst du den Holler? Ich nehme ihn zum, zum Hollersaft machen. Und ich finde es recht lustig, wir haben so eine Orangen-Holler-Marmelade, die machen wir selber. Ach, das, das klingt interessant. Einfach zu machen und schmeckt voll gut. Ja, super. Ich bin dann schon ausgerüstet, ich brauche den dann für meine Challenge für fürs Jahr. Okay. Ja, sonst nimmst du brauchst halt den Holler schon mit. Ja, genau. Schaut, bei uns am besten nehmen wir nur die guten Sachen ja quasi Walnüsse, rösten wir ab, dann tun wir die Kreidel rein, in dem Fall eben Thymian und ein wenig Wiesenklee, dann haben wir ein bisschen Knoblauch drinnen, Salz, Pfeffer, Zucker, ein bisschen Zitrone, Säure, natürlich auch ein wenig Sonnenblumenöl und da habe ich einen regionalen Kas, sprich einen Bergkass vom Itzelreuther aus Oberwang. Ah, super. Also da merkt man gleich, dass das alles regional ist, ist das für dich ein großer Aufwand? Das herum zum Betreiben auf der OEM, oder geht das leicht? Also eigentlich geht es leicht, wenn man sich ein bisschen schlau macht, wo die ganzen guten Produkte sind, dann geht es ja nicht ganz leicht. Dann kann man sich das immer fest mitnehmen, wenn man auffahrt zum Beispiel. Das mischen wir jetzt dann einfach ganz gemütlich alles zusammen und mixen wir es ein wenig auf und dann haben wir ein gutes Besto für unseren Burger. Wir haben es gedacht, wir machen ein bisschen einen anderen Burger und zwar einen vegetarischen Burger. Ja. Wir haben da einen kass drinnen, dann ein haben wir einen Sauerrahm drinnen, ein bisschen Krautsalat, ein bisschen einen normalen Salat und wie gesagt, eben dann ist das Beste dazu. Auf einem Weckerl drauf, einen Laugenweckerl, schmeckt überraschend wirklich gut. Ja, und das kommt herum gut an, wenn du sagst, du magst vegetarisch auf der Alm. Schon? Ja. Durch das, dass mein Publikum doch auch relativ viele junge Leute dabei sind, die sich bewusst ja. auf das jetzt schauen, kommt der eigentlich mittlerweile sehr, sehr gut an. Boah, das gut aus. Den werde ich jetzt gerne mal verkosten. Aber als allererstes brauchen wir natürlich nur unsere Fotos für die Bettina. Der Markus, aber eigentlich, wenn du einen Hollerbrock hast, musst du einen Holla-Schnaps dazu trinken, oder? <lacht> Schon gell? Das gehört einfach dazu. Und jetzt sagen genieße es und dann gut. Danke. Bitte. Also auch wenn die Hütte absolut zum Bleiben einlädt, und der Hudderschnaps, auch wunderbar, werde ich mir jetzt trotzdem auf den Weg machen. Ist noch mein Burger fertig, mit meinem Holler, auf die andere Seite vom See und dann geht's weiter. Wir sind jetzt hier beim Seegut Eisl und die produzieren seit einigen Jahren Eis aus Schafmilch. Das Ganze ist sehr nachhaltig, aus natürlichen Produkten und das schauen wir uns jetzt einmal an, wie das funktioniert. Hallo, Christi, Servus, Markus. So, ich habe mein fesches Hauerl noch gleich abgeholt, und Hollunder habe wir auch mitgebracht. Ja, den werden wir nicht brauchen, wir sind schon vorbereitet, also wir, mit dem kann man nicht weil Wir haben schon einen holla aus eigenen Holla-Blüten gemacht. Und ja, jetzt wollen wir gleich helfen mit den Gurken? Gurken schneiden? Genau, wir haben da krumme Gurken vom Öko-Völdinger aus Wals. Mhm. Die, die was sonst in den Verkauf gehen, die entsoften wir. Ja. Ähm, da schneiden wir jetzt einfach hinten und vorne das, das nicht so scheinen Enden an. Und dann pressen wir da gleich einen frischen Gurkensaft. Du hast das Stück gleich aus also so durchlassen, oder? Die lassen wir dann aus also der ganzen so durch, genau. Du, wie setzt ihr eigentlich gekommen drauf, dass ihr das mit Schafmilch macht? Ja, also meine Eltern machen schon seit über 30 Jahren ähm, Schaf, Frischkäse und Joghurt. Und dann haben wir mal, haben uns gedacht, warum soll man nicht auch Eis aus Schafmilch machen? Und dann haben wir da uns mal intensiv damit beschäftigt und Eiskurs gemacht und wir haben dann anderthalb Jahre mit Rezepturentwicklung beschäftigt und haben dann angefangen Eis zu machen und ja taugt uns voll und ist ein super Produkt. Wie schwierig ist das mit der Schafmilch? Ist das schwieriger? Also, es ist anders. Man muss einfach die Eisrezeptur, die muss man anders berechnen, man muss es anders machen. Also, man muss auf jede Zutat muss man anders eingehen, egal ob es jetzt Schafmilch, Kuhmilch oder ob es jetzt Gurken sind. Wie viele Versuche habt ihr gebraucht, bis das gurken passt passt? <lacht> Also bei den guten Holunderblüten haben wir so circa drei Versuche gebraucht. Also es ist immer unterschiedlich, manche Sorten die gelingen beim ersten Mal schon und manche sagen beim fünften Mal so, jetzt lassen wir es dann. Wir setzen halt überall auf selbstgemachte Sachen, zum Beispiel haben wir auch Apfelstrudel -Eist und nehmen wir eigene Äpfel aus dem Obstgarten, die werden wir spalten, mit Zimtzucker Zucker vermischen, im Backer oder am Bocken, dass wir also einen Bratapfel haben und der kommt dann ins Eis rein. Also. Wir verwenden keine Fertigrezepturen oder Vormischungen, die sonst oftmals in der Eisbranche üblich sind, sondern wir machen eigentlich alles selben so, was geht und, und schauen auf natürliche Zutaten und 100% biologische Zutaten. Schaut sehr nachhaltig aus, wo seid ihr noch nachhaltig unterwegs? Wir erzeugen ähm, die ganze eigene Wärme, erzeugen wir selbst aus Biomasse, ähm, verwenden im Betrieb 100% Ökostrom und bauen jetzt dann sogar eine große PV-Anlage, mit der wir den ganzen Strombedarf decken können. und zu noch einen Überschussstrom bei der Salzburg AG einspeisen. Ansonsten bewirtschaften wir die ganze Landwirtschaft biologisch, setzen auch bei der Verpackung auf nachhaltige Sachen. Also haben wir auch jetzt fast den ganzen Fuhrpark auf Elektromobilität schon umgestellt und ja, das ist einfach ein wichtiges Thema und taugt uns aber. Wie kommen wir jetzt zu unserem Gurken-Eis? Genau, also wir haben jetzt die Gurken fast fertig geschniedert. Die werden wir jetzt dann entsoften. Die Gurke gehört zu den Kürbisgewächsen und es gibt zwei verschiedene Arten von Gurken und zwar einmal die Salat- und Schlangengurken oder die Einlegegurken. Sie besteht zu 95% aus Wasser und ist somit eines der kalorienärmsten Lebensmittel und trotzdem hat sie ganz viele tolle Inhaltsstoffe. Sie hat ganz viele Vitamine und zwar die ganze B-Gruppe, Vitamin C, E, Magnesium, Kalium, Zink, Phosphor und Eisen enthalten. Die meisten Vitamine sind in der Schale enthalten, somit ist es am besten eine Bio -Gurke zu kaufen und da immer gleich die Schale mitzuverwenden. Ein weiterer toller Inhaltsstoff der Gurke ist das Peptidasen. das ist ein Enzym, das die Proteine aufspaltet und wenn man somit die Gurke zu Fleischgerichten isst, wird es besser verdaulich. Wer die Gurke nicht ganz so gut verträgt, der kann zum Beispiel die Gurke schmoren und die Kerne rausnehmen, dann ist sie gleich viel verträglicher. Am meisten Inhaltsstoffe und Wirkstoffe sind in den normalen Salat- oder Schlangengurken enthalten. Bei den kleinen Snackgurken nehmen die Inhaltsstoffe wieder mehr ab. Und was hat sie jetzt eigentlich mit der Gurkengesichtsmaske auf sich? Es ist ein ganz besonderer Wirkstoff enthalten und zwar das Cucurbitazin. Und das wird in der Kosmetik gern verwendet, das wirkt nämlich durchblutungsfördernd. Und somit ist eine Gurkenmaske durchblutungsfördernd, zusammenziehend, feuchtigkeitsspendend und abschwellend. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen Sonnenbrand habe, wirkt es auch reizmildernd, da kann ich auch die Gurke auftragen. Wenn ich Mundgeruch habe, kann ich eine Scheibe Gurke auf meine Zunge legen, die wiederum zerstört die geruchsbildenden Bakterien. Also die Gurke ist einfach ein absoluter Allrounder. Dann vermischen wir in Gurkensaft mit unserer Schafmilch und Zucker. Dann kommt noch unser bio Sirup dazu und dann wird das Ganze gut gemixt und dann kommt das Eismaschine und dann, okay. dann können wir schon genießen, das gute Eis. Wie verschaffen wir da jetzt aus der Masse, die du da hast? Also die Gesamtmasse, was wir da heute haben, ist sind 900 Liter. Boah! Also ein bisschen Arbeit haben wir schon noch bei uns. Da bin ich da eh nicht zu langsam beim um Deckel drauf machen. Naja, der schnellste bist du nicht, aber die Übung gehen noch ein wenig. Und wie viel von den 900 Gläsern essen die in der Zwischenzeit dann? Nein, natürlich gibt es was zu kosten. Das ist eigentlich eh das Wichtigste ähm, beim machen. dass man wirklich einmal Qualitätskontrollen macht. Also, du darfst jetzt gleich Qualitätskontrolle machen. Ich habe ja eine Mitarbeiterin, die ein wenig schneller ist wie du und, und du darfst das dabei schmecken lassen. Ja, sehr gut. Danke. Mmh. Wirklich super erfrischend. Und jetzt brauchen wir natürlich noch unser Foto für die Bettina. Und dann schauen wir mal, was die Bettina für Feedback hat für uns. Oh, Bettina. Schauen wir mal. Heute hast du richtig viel erlebt. Zumindest sagen das die ganzen tollen Bilder, die du mir geschickt hast. Die Kräuter habt es echt super in die Gerichte eingebaut. Und die Kapuzinerkresse, das war echt eine kreative Idee. Auf das Eis bin ich fast ein bisschen neidisch, das hätte ich jetzt halt auch gern. Mit Holler und Gurke kombiniert ist echt eine frischende Geschichte. Ja, an der Bediener ihrer Stelle wäre ich jetzt auch neidisch. Das war eine super kulinarische Reise rund um den Wolfgangsee. Ich werde jetzt noch mehr Eis fertig genießen und da findet ihr noch mehr Videos.